Was jetzt der wirkliche Durchbruch ist, dass man sehr effizient und kostensparend in das Genom eingreifen kann. Dafür gibt es bereits jetzt zahlreiche Belege aus der Grundlagenforschung. Und ich persönlich bin davon überzeugt, dass diese Methode wirklich einen gewaltigen Schritt bei gentherapeutischen Ansätzen darstellt,